Dein Norden – Deine Wahl Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 EU und Europa Gelesen von Nicole Höchst Ein Europa der Vaterländer Wir bekennen uns zu einem Europa der Vaterländer als einer Gemeinschaft souveräner Staaten, die auf all jenen Gebieten zusammenarbeiten, die gemeinsam besser gestaltet werden können. Der Versuch jedoch, aus derzeit 27 Staaten mit jeweils eigenen Sprachen, Kulturen und historischen Erfahrungen einen wie auch immer ausgestalteten Zentralstaat zu bilden, muss scheitern. Wir wollen den souveränen, demokratischen Nationalstaat erhalten. Die AfD steht uneingeschränkt zum Prinzip der Subsidiarität. Alles, was das Land entscheiden kann, soll auch im Land entschieden werden. Ein Durchregieren der EU bis in regionale und kommunale Angelegenheiten lehnen wir ab.